Herzlich Willkommen! Auch von mir ein herzliches Willkommen auf unserem Kanal. Wir freuen uns, dass ihr euch getraut habt, mal mit euren Touchfingern bei uns vorbeizuschauen. Das Jahr 2021 ist noch sehr jung, jung wie unsere Stadt Freitag. Wir wollen Geburtstag feiern und laden alle ein, dabei zu sein. Und da haben wir folgende Idee. Das Zauberwort heißt Sagenhaftes. Genau, Sagenhaftes um den Windberg. Nach dem Motto? wenn in einer zauberhaften Nacht Rotkopf Gürk zum Leben erwacht. Was ist dann? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Aber ich denke... Ja, ich denke, dass ihr auf jeden Fall Ideen habt. Eure Kreativität ist gefragt. Ideen, die wir zum 100. Geburtstag unserer Stadt sammeln. Hier ein paar Anregungen. Geschichten oder Gedichte. Theaterstücke. Fotostories. Comics oder Hörspiele. Oder ein tollen Rap. Das und noch viel mehr ist möglich. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich stelle mir gerade vor, der Poet Wilhelm Müller kommt nochmal zurück nach Freital und trifft auf rotkopf Gürk. Wilhelm Müller? Na, der Typ mit dem Lied, das war ist Nächstes Müllers Lust. Ah, der. Wie konnte ich das nur vergessen. Definitiv genug Stoff für eine kleine Erzählung. Ich mag's es ja romantisch. Also zurück zur zauberhaften Nacht. Ich sehe vor mir die Steine glitzern. Da beobachtet unsere Sagengestalt die Nixen am Zufluss der beiden Weiseritzen. Sie bleichen ihre Wäsche. Und Hallo, wir müssen hier noch was machen. Wir sind mal wieder abgeschweift. Denkst du, können wir unsere Zuschauer ernsthaft davon überzeugen, bei unserem Aufruf mitzumachen? Ich denke schon. Alle Beiträge werden bis Ende Juni in den beiden Freitaler Bibliotheken gesammelt. Egal in welcher Form. Und wichtig zu wissen, es gibt keine Altersgrenze. Jeder kann mitmachen. Einzelbeiträge oder als Gruppe. Ganz egal. Wir benötigen jedoch die Verfasserangaben, das Alter und die Anschrift. Es ist egal, wo man wohnt. Eine kurze Erklärung zur Bindung zu Freital wäre natürlich schön, wenn man hier nicht mehr beheimatet ist. Wir sind gespannt auf eure Einsendungen. Wenn es noch Fragen gibt, dann ab damit unten in die Kommentare. Für heute wollen wir uns aber verabschieden. Schauen Sie, schaut ihr mal wieder vorbei. Entweder hier auf YouTube oder direkt in den Bibliotheken. Bis bald.